Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic 2. So, jetzt erkunden wir die Gegend außerhalb der Ruinen. Oder um die Ruinen herum. Oh, wieso lecken das so gerade? Ich brauch erstmal mehr Mana. Ich würde auf jeden Fall ganz gerne diese kleinen Häuser plündern, weil sich dort doch immer. Ja, irgendwas Witziges drin verbirgt. Hm, hier ist nichts. Ich schlafe noch ganz kurz. Ich habe das Gefühl, es wird schon wieder hier äh, dunkel. Hm, kann man hier hoch? Huch, ach, das ist eine Truhe. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Felsen. Was haben wir denn hier? Gold und ja, wow. Wieder Pfeile oder Bolzen. Der Standard-Loot quasi. So, da hinten haben wir eine Blutfliege. Easy. Nichts allzu dramatisches. ein Waran. Hier in der ist nichts, oder? Nope. Was ist mit da oben? Kann man da hoch? Joa, könnte man, aber ich glaube nicht, dass sich da oben irgendwas verbirgt. Ich sag der Blutfliege mal kurz hallo. Da hinten ist was. Noch ein Varan. hier kann ich auf jeden Fall erstmal Fett XP abstauben. Ey du, Mr. Varan! Hier nimm das. Und dem auch nochmal. Oh, vergessen zwei. Ja, vergessen zwei. So. Das waren zwei. Geh, geh! Hier sind noch mehr Häuser. Oh, hier, ist, hier liegt jemand. William. Ein Apfel. Notiz. Diese Notiz hatte der Fischer William bei sich. Das ist dieser Fischer. Ich muss ich auf jeden Fall mal lesen. Notiz da. William, wenn der Mond im Vollen Licht steht, wird die Wache abgelenkt sein. Schleich dich raus, aber sei vorsichtig. Wenn du den Knüppeldamm folgst, kannst du den Sumpf verlassen. Das Piratenlager liegt auf der anderen Seite des Tals, weit im Westen. Von dort solltest du dir ein leichtes sein, mit dem Boot zu entkommen. Jemand, der es gut mit dir mit Okay. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, was mit William passiert ist. Äh, wo ist der Apfel? Ich würde ganz gerne den Apfel mal äh, konsumieren. Wenn ich Glück habe, kriege ich wieder Stärke. Oh, ich habe sogar neun schon. Okay, ich esse die mal alle. Schade. <lacht> Höre hier was. Wow, ein Razor. What the fuck? What the actual fuck? Ein Razor? Sagt mir nichts. Ich weiß nicht, äh, wie stark die sind. Die der sieht auf jeden Fall aus wie ein ähm, Snapper. Oder wie ein Drachensnapper. Was ist der Razor. Doch irgendwo sagt mir das schon was. Egal, los drauf da. Hallo? Vitas? Greift das Razor-Vieh an. Okay, das hält auf jeden Fall schon einiges aus. Oh, huh! Da ist er. zweimal gestorben. Das hat an der Riesenratte genagt. So, lass mich raten, hier gibt es irgendwas Geiles. Ein Ring. Ein Trank. Ein Lederbeutel. Was für ein Ring? Ring der Heiler. Lebensenergiebonus 20. Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker? Äh, okay. Ist das ein Rätsel oder was? Wahrscheinlich äh, sind das dann drei Equipment-Items, die dann zusammen noch einen äh, Bonuseffekt geben, wenn ich sie ausgerüstet habe. Manchmal. So. Erstmal machen wir jetzt die Lederbeutel auf. Ring gefunden? Was? Da war ein Ring drinne? Warte mal. Noch ein Ring? Oder wie oder was? Wegen der Unbesiegbarkeit? War das der? Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Merkwürdig. Naja, weiter geht's. Ich habe keinen Mana. Und da hinten ist. Äh, da hinten sind ein paar von diesen Fang. Von dieser Fangheuschrecken-Dingens. Äh, ich glaube, ich baue mir wieder eine diet auf. Ich weiß leider nicht, wie stark die sind. Scheiße. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Egal, mach jetzt. Los, auf sie! So, schaffen dies, Alter. Die halten aber ganz schön was aus. So, eine ist down. Gibt ihn. Sauber. Ja, ich muss schon sagen, die halten ganz schön was aus, diese Viecher. Ich glaube, so Solo würde ich die nicht gekillt bekommen. Ja, gib mal ne Sterben. Nicht da so, ist dann Anlasst so. mich die Fangheuschrecke hier looten. Ja, so. Was haben wir hier? Wieder ein Trank. Äh, oh. noch ein Trank. Sonst gab's nichts. Oder? Oh. Aber auch nichts. Ist vielleicht hier oben auf den Dingern, auf den Säulen was. Könnte ich mir sogar vorstellen. Muss ich aber richtig äh, klettern. Nein, scheiße. Mist. Egal, scheiß auf. So, da unten ist noch eine. Oh, hier ist ein X. Cool, da kann man gleich graben. So, oh, da haben wir noch eine Fangstrecke. Glaub ich sollte es auch solo gegen die schaffen. Oh fuck, das sind zwei. Oh fuck, das sind zwei. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Gegen zwei würde ich es glaube ich nicht schaffen. nein und die buggen schon wieder ich glaub's nicht hallo? ich will Dieters Die müssen an jeder Kante und Ecke. Das ist da hinten ist noch eine. Tötet sie! Oh, zwei sogar. Komm, ich helfe euch. Ja! Level up. GG. Gut gemacht. Nichts zu plündern. Ich bin hier so stolz auf euch. So, Schürhaken, Spruchrolle. was man hier nicht alles findet. Da hinten sind noch mehr Heuschrecken. Oh, Alter. Wie das gerade am Ablegen ist. What the fuck geht denn hier los? Alter. Was ist denn hier? Oh, was ist das denn für eine Stelle? Ey, wie das hier gerade rumleckt. Warte, ich geh mal graben. Vielleicht <lacht> raucht mir noch mein PC durch, ey. Was ist denn los hier? <lacht> Alter. WTF. Ich muss hier so schnell wie möglich wieder weg. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein goldener Kelch, yay. Nimm ihn. Eine Steintafel sogar auch noch. Sauber. Die muss ich aber gleich lesen. Mach ich jetzt nicht hier. Oh, Speichern. Muss ich noch das Schloss knacken? Rechts. Links. Links, rechts. Sauber. Critical. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ja, ey. Drück meine Performance noch weiter runter, du Kackgame. Oh, es ist das. Alter, ist das mies. Was? Ich steck dir immer noch. Was ist denn los hier? Ey, WTF. Ist immer noch voll am laggen. Habe ich jetzt irgendwas getriggert? Da ist Alligator Jack. Ich muss mal kurz das Spiel neu starten. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Ich muss es gar nicht neu starten. Ich konnte es auch einfach nur neu laden. Das hat es schon ge ge gebracht. Ähm... Ja, ich guck mal die Steintafel an. Bitte Steintafel für Mana, por favor. Steintafel des Geschicks, nein. Aber hey, wir haben zwei Geschicklichkeit bekommen. So, das erste, was ich jetzt mache, ist erstmal zu... zu... Namen fallen gehen. Und mir ein bisschen mehr Mana an trainieren. Ich habe jetzt so 20 Lernpunkte, das sollte reichen für wieder ein bisschen Mana. Wer war das, was das Myxia? Ich weiß es gar nicht. Nee, es war nicht mixieren Warte mal, kann ich mit dem quatschen? Die erbaut nur ja. Die Untoten, die ich kenne, hatten nie viel zu sagen. Die Erbauer haben keine seelenlosen Untoten erschaffen, wie Zombies oder andere böse Kreaturen. Bei den Geistern handelt es sich um die Seelen großer Krieger, Priester und Herrscher. Bisher habe ich keinen Zweifel daran, dass sie wirklich existieren. Wie funktionierten diese Geisterbeschwörungen? Die Totenwächter hatten ihre speziellen Formeln, mit denen sie die Geister besänftigten. Die Schilderungen, die ich hier finden konnte, sind jedoch teilweise sehr verwirrend. Nur selten erhalte ich klare Antworten auf meine Fragen. Hm, wenn ich einen Geist sehe, dann sag ja. ich dir Bescheid. <lacht> ja, ich bestehe darauf. Oha, die können sogar lachen, ey. Leeren Leeren mich die mich die Fra Frage? Es gibt nichts mehr, was ich. Sorry, ich kann sie schon. Äh ja, irgendwas mit Geistern, da hätte ich vielleicht auch nicht skippen sollen. Ist jetzt aber auch egal. Wer von euch kann mir Mana beibringen? Also mein Mana erhöhen, man meine ich. Warte mal. Es beruhigt mich ungemein zu sehen, dass du noch unversehrt hier angekommen bist. Wie kann es sein, dass ihr vor mir hier angekommen seid? Wir sind durch eine seltsame Dimension gereist. Wer weiß, welche Irrwege du genommen hast. Und jetzt? Kann ich das Portal nochmal benutzen? Wir sind ja direkt hier angekommen. Es funktioniert offensichtlich ganz gut. Ich werde dich natürlich darüber unterrichten, wenn ich den Verdacht habe, dass es anders sein könnte. Was hast du bisher hier gemacht? Ich studiere die Geschichte der Erbauer und versuche zu verstehen, warum sie das Portal verschlossen haben. Es sieht ganz so aus, als wollten sie damit die untergegangene Stadt vor dem Rest der Welt verstecken. Schreckliche Dinge sind hier vor vielen Jahren geschehen. Etwas Grauenvolles hat sich ihrer bemächtigt. Wenn man ihren Aufzeichnungen Glauben schenken darf, dann gab es kurz vor dem Untergang der Stadt einen fürchterlichen Bürgerkrieg. Die Straßen standen in Flammen und eine alles verschlingende Flut besiegelte schließlich das Schicksal der Erbauer. Oh, das ist ja die, was die, Atlantis. Wenigen, die dieses Inferno überlebten, verschlossen diesen Teil der Insel in der Hoffnung, das Chaos hier einzusperren. Ich frage mich. Einige haben ja überlebt. Ich frage mich, ob irgendwann, äh, ob es vielleicht Nachfahren dieser Erbauer hier gibt den Gothic. Sagtest du gerade, es kam eine Flut? Adonis selbst ist ihnen erschienen, um den Wahnsinn zu beenden. Oha, Adanos selbst. Diese Stadt dem Shit Gott serious. Okay. Was hat die Erbauer denn so aufgebracht? Jemand aus ihren eigenen Reihen hat sich dem Bösen verschrieben. Er war ein großer Feldherr, namens Quahodron. Heimgekehrt aus einer erfolgreichen Schlacht, außerhalb der schützenden Mauern dieser Stadt, brachte er das Übel mit sich. All seine Anhänger verfielen kurze Zeit später dem Wahnsinn und begannen, das gemeine Volk zu bekämpfen. Der darauffolgende Bürgerkrieg legte alles in Schutt und Asche. Ach ja. Quahodron, der gute alte Quahodron, der musste immer wieder Schabernack treiben. War auch im Kindergarten so. Immer der, der Bengel, der die ganzen Streiche gespielt hat. Und wir Narren haben das Portal wieder geöffnet. Wohl ist mir dabei auch nicht, das kannst du mir glauben. Aber was hatten wir schon für eine Wahl? Wenn wir nicht aufhalten können, was hier am Werk ist, dann wird es Corinus vielleicht genauso ergehen wie einst den Erbauern dieser alten Stadt. Was hat glaubst du, werden wir hier finden? Darüber kann ich nur Vermutungen anstellen. Du solltest mal mit Satura sprechen. Er hat ich schon. so eine Ahnung. Die Reise durch das... Bisher... Könnt ihr mir euer Wissen über die Magie vermitteln? Ich kann dich im Erschaffen von Runen unterweisen. Oh nice. Kronos kann dir die Rezepte dafür verkaufen. Sauber. Er hat die Runenbücher immer dabei. Dritter Kreis der Magie... Geysir. Von ihm kann ich neue äh, neue Skills lernen. Geysir Unwetter. Unwetter ist eigentlich fucking OP. Skelette erschaffen, kleiner Feuersturm. Ja, sind teilweise echt krasse Skills da. Unwetter. Benötigt es Mana 5. Schaden 250. Ey, dieses Spell ist so mega krass. Vielleicht sollte ich mir den sogar äh, kaufen. Äh, craften, meine ich. Was haben wir noch? Geysir. Ja. Ähm, was hat denn hier Dingens für einen Schaden? Feuersturm. Magieschaden 75. Mana kosten 5. 10. 15. Das Dreifache. Und macht nur 75 Schaden. Ich glaube, ich bringe mir jetzt erstmal hier Unwetter bei. Hey. Ich sag euch, ich werde so OP in diesem Spiel. So, gib mir Unwetter. Und jetzt brauche ich nur noch, äh, muss ich noch die Rune schaffen. Warte mal, was brauche ich denn für Unwetter? Frage ich mich. Äh, Gletscherquarz, Flügel einer Blutfliege. Oh, scheiße. Ich habe aber keinen Flügel einer Blutfliege, denke ich. Oder? Flügel. Doch, kann sein. Kann sogar sein. Und Gletscherquarz habe ich auch. Ich versuche es einfach mal. Ich meine, was kann schon dabei schiefgehen, außer dass ich die ganze verdammte Stadt hier in die Luft jage? So, Unwetter! Ja! Ah, yeah! Rune hergestellt, sauber. Nice. So, was ich jetzt noch machen wollte, ist, mein Mana ein bisschen zu erhöhen, denn ich habe immer noch ziemlich, ziemlich wenig Mana. Wo ist denn der Typ jetzt, der mir Mana, äh, mein Mana erhöhen kann? Hey, war das Medarion? Ja, das ich will So, Mana plus 5, 15 LP. Ey. Das wird langsam so teuer. Huch, was ist mit dem los? Äh, Der hat's eilig. Ich glaube, da muss ganz dringend kacken. <lacht> Lauf mal schön. So, da oben waren wir noch nicht. Also die Rune packe ich mir gleich mal auf Schnellwahl hier. Vielleicht brauche ich dann gar nicht Kugelblitz. Weil Kugelblitz hat doch eine ziemlich lange Castzeit. Äh, wo ist denn das überhaupt hier? Sondern also kann Unwetter gleich draufnehmen. Hä? Mana kostet 100? Willst du mich verarschen? Da stand Mana kosten 5. Ey, die wollen mich doch verarschen. Da stand Mana kosten 5 und nicht 100. Oh, was für eine Scheiße, ey. Ich wurde eiskalt verarscht vom Spiel. <lacht> das Spiel hat gesagt, es kostet nur 5. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt habe ich mir ja umsonst diese scheiß Rune erschaffen. Und ich habe schon gespeichert. Oh, leck mich doch. Super. Jetzt habe ich gerade 5 Lernpunkte und einen Runenstein verschwendet. Für eine Rune, die viel, viel, viel, viel mehr Mana kostet, als eigentlich angegeben war. Ich will meine Lernpunkte zurück. Ich wurde eiskalt verarscht hier. Ich zeige euch alle an. Oh Mann, super. War ich da unten schon? Ich geh mal kurz dahin. Anscheinend. So. Ähm, quatschen wir mal mit Alligator Jack. Was bist du denn für einer? Du siehst nicht aus wie die anderen Welche anderen? Ah, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig, von dir hier alleine rumzulaufen Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört Ich bin Alligator Jack nope. Gefürchtet im nope. ganzen Land Da klingelt nichts, nein ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Mit unserem Kapitän Greg haben Ach, wir Greg. mehr Handelsschiffe geändert, als ich zählen kann. Greg ist Kapitän, ja, ich erinnere mich. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Wow, kriege ich ein Autogramm? Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar, er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Ihn umbringen. Ich muss ihn töten. Was denn, du? Wie willst du das denn anstellen? Ist der Kerl nicht eine Nummer zu groß für dich? Du kommst ja nicht mal an ihn heran. Die Banditen, die er um sich geschart hat, werden dir vorher das Fell abziehen. Nicht, du wenn ich die Dieter noch baue. Du kommst nicht mal an ihren ersten Vorposten vorbei. So Challenge wie du accepted. aussiehst, kriegen die Banditen doch schon das Jucken in den Fingern, wenn sie dich von Weitem sehen. Ich habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns. Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Hm. Joa. Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Hört sich gut an. <lacht> Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinis begegnet. <lacht> Greg? In corinis Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Das Einzige, was Greg nach Korinis bringen würde, wäre eine Sträflingsgalere des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du meinst... Ist aber so. Wo ist euer Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen, wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurückkomme, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Fleisch! Ich möchte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Fleisch! Fleisch! Weißt du, wie viel Fleisch ich mit mir rumschleppe? Ich habe einen ganzen Jahresvorrat für euer kleines Lager. Wie viel Fleisch schreibe ich denn? 100. 100 Rostfleisch, 3 Schinken. 4 gebratenes Fleisch. Und wenn ihr wollt, noch äh, 27 Fisch. Hey, wollt ihr 17 Brote dazu? <lacht> Fleisch, ey. First World Problems, ey. Die brauchen Fleisch. Ich hab genug Fleisch. Ich gebe euch Fleisch. Ich gebe euch so viel Fleisch, dass es bei euch vorne schon wieder rauskommt. Naja, aber das machen wir in der nächsten Folge, denn diese Folge hat schon wieder Überlänge. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Dann quatschen wir, äh, dann, dann Gehen wir mit Alligator Jack zusammen zum äh, Piratenlager. Tschüss.